Willkommen bei Hagana und Partners. Wir führen eigenständig LWL-Montageprojekte durch. Zur Ausführung aller anderen mit dem Glasfaserbau zusammenhängenden Projekte empfehlen wir polnische Unternehmen, die von uns auf dem Vorwege geprüft worden sind und ein Glasfaser-PQ-Zertifikat erhalten haben. Unser Unternehmen verbindet die Erfahrung in der Montage mit der Erfahrung in der Rechtsberatung auf der internationalen Ebene. Unser Ziel ist es, dass Sie in uns einen zuverlässigen Dienstleister und einen verbindlichen internationalen Partner erkennen. Viele von unseren deutschen und österreichischen Klienten suchen in Polen nach qualifizierten Mitarbeitern und erfahrenen Nachunternehmern, vor allem in dem Bausegment. Wir prüfen vorab die Qualifikation, wodurch wir die Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit der Nachunternehmer gewährleisten können. Gerne unterstützen wir sie beim Erstellen von einfachen und beglaubigten Übersetzungen und stehen ihnen bei Bedarf als Mediator zur Seite. Die Beachtung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen sowie das Wahren der Geschäftsgeheimnisse haben für uns oberste Priorität. Wenn Sie ein polnischer Unternehmer sind, der gerne eine Zusammenarbeit mit einem deutschen Unternehmer anfangen möchte, kontaktieren Sie uns gerne. Wir unterstützen Sie in den behördlichen und steuerlichen Angelegenheiten. Eine klare Kommunikation auf Deutsch und Polnisch hat für uns absoluten Vorrang. Wir schauen in die Zukunft, möchten diese mit unseren Klienten gestalten und laden Sie auch dazu ein.